Schon mal wieder 240 Punkte gesammelt. Mein verdientes Guthaben momentan sind die 37,20 Euro. Guthaben kann man sich auszahlen lassen. Hier sieht man nochmal meine Umsätze. Ich habe schon verschiedene Sachen getestet. Das geht dann los mit zum Beispiel Spieletests. Gibt es Scan-Projekte. Dann GFK kann man sich anmelden.